endlich Urlaub! Ja, ich habe Urlaub! Irgendwie brauche ich das jetzt auch. Also erstmal fahre ich zum Folklorum, wie jedes Jahr. Heute Nacht schlafe ich erst noch mal in der Nähe von Nieski, in der Nähe von Witzdorfer See. Morgen muss ich dann in Niski einen Corona-Test machen lassen und dann fahre ich direkt da zum Völkoren. Ich schlafe dort, aber schon auf der polnischen Seite, auf dem Campingplatz. Ja, da bin ich erst mal bis Sonntag, dann drei Tage beim Völkoren. Und dann habe ich vor, in Richtung Rumänien zu fahren. Ich fahre über die Slowakei. Sollte man, soweit ich jetzt gelesen habe, mit einem Virentest einfach bloß reinkommen. Lass mich dann in Krakau nochmal testen. Ja, da wäre ich mir dann auf alle Fälle in der Slowakei die Zipser Burg angucken. Die liegt ja so fast am Weg. Da war ich 2004, 2005 in der Drehe war ich mal dort. Da waren wir in Levertscher Skifahren und sind da abends mal vorbeigefahren. Da gab es aber noch kein Museum oder es war geschlossen. Jedenfalls war auch keine Werbung für irgendwo dort, dafür gewesen. Und die hatten uns zu. Wir, sind, wir haben ein Auto unten abgestellt und sind hochgelaufen. Oder hochgerutscht. Also jeder Schritt, den du vorwärts machtest, rutschtest du nochmal drei Schritte zurück. Das war ein Abenteuer, da hochzukommen. wir standen wir oben aber vom verschlossenen Tor und konnten durch mal in den Hof reingucken. Ja, und dann geht es jedenfalls weiter Richtung Rumänien. Ich habe mir aber keinen richtigen Plan gemacht, wollte ich ursprünglich machen, da ich gesagt habe, der ersten Tag da, da, da, zweiten Tag dorthin und was weiß ich und habe dann in Google Maps alle möglichen Sachen markiert, die man sich mal angucken könnte oder sowas und habe dann festgestellt, das schaffe ich ja gar nicht in drei Wochen. Und da habe ich gesagt, du fährst ganz planlos, die Orte sind ja alle markiert, da brauche ich bloß in die Karte gucken, was da ist, wo ich gerade bin, und weil, wo ich in der Nähe bin und fahre eigentlich so wie richtig Urlaub halt, also wenn ich keine Lust habe, dann bleibe ich halt mal manchmal länger an dem Ort. Rumänien hat ja den Vorteil, dass man da überall campen kann, wo man Licht hat und nie unbedingt auf frische Campingplätze angewiesen ist. Ich werde dann trotzdem ab und zu mal einen Campingplatz durchsuchen. Zum einen würde ich doch alle paar Tage mal gerne duschen. Ich kann mich ja am Auto waschen, ich habe ja hier großen Wassertank drin und hinten Wasser Wasserhahn. Wasser kann man sich überall an der Tankstelle holen. So, da habe ich heute früh, heute Vormittag. So, jetzt kommt die erste Sehenswürdigkeit auf meiner Tour. Die Burg Stolpen. Aber die lassen wir einfach am Wegesrand liegen, dann ja, fahren wir durch. Schön mal für Rumänien üben. Hier ist der Bahnübergang. Und davor ist das Schild, Achtung, Querrinne. Das war auch schon ein ziemlich heftiger Schlag hier. Ich hab ja auch gleich Rumänisch abgebremst. soll in Rumänien ganz schlimm sein mit dem Bahnübergang. Lassen wir uns überraschen. Das Beste hatte ich am mal bei den Tschechen gehabt, wenn man von Usti Richtung Baratal fährt und in Telnitze in kommt ein kleiner Bahnübergang. Dort habe ich nicht dran gedacht und bin mit Schwung dort angekommen, da hänge ich mit allen vier Rädern in der Luft. Hat ganz schön geplaut, ist aber nicht kaputt gegangen. So ich. auch nee, mal im Leben nicht verschossen. Tina! Ich bin die Prima! Wenn wir uns dann irgendwann aus dem Bett gequält haben, machen wir Frühstück. Und... Ja, dann muss ich noch mal gucken, wo ich mich ja testen lassen kann. Ich hatte... Apotheke und Krankenhaus, nichts von Beten geht sicher. Ja. Und dann müssen wir über die Grenze. Da reicht dann auch der aktuelle Test. Wenn die überhaupt kontrollieren und was wissen wollen. Beziehungsweise man kann auch tagesweise bloß rüberfahren. Wenn ich denen erzähle, dass ich bloß heute bloß den Tag mal, wohl, dann dürfte es auch kein Problem sein. Na gut. Ich weiß nicht, ob man die Nebelschwaden sieht, die hochsteigen. Wenn See dürfte ja an der Kamera nicht zu sehen sein, dafür steht sie zu tief. Ich ich stand jetzt jedenfalls super hier die Nacht. Den Platz habe ich auch wieder im Park von night gefunden erst selber gesucht, ja machen wir noch gemütlich Frühstück, das zweite Kaffee sitzt gerade auf dem Herd dann werde ich mich in Niski testen lassen und dann fahren wir gemütlich darüber ja, und am Sonntag, Mittag ungefähr, wäre ich dann dort losfahren, also ich war früh noch mal gemütlich übers Frickler schlendern. vormittags, ich, dann so, ich sag mal spätestens im zwei oder so, danach packen wir sozusagen das Zelt ein und dann machen wir los. So, machen wir erst noch mal einen Kaffee. Ah, schön. Das erste Mal das Zelt ans Auto gebaut. Passt hier sogar noch besser als in meinem alten Auto. Vor steht Und er findet dich so scharf, dass du das gar nicht glauben kannst. Und er wird alles mit dir machen und du nimmst nicht mal seine Hand. Doch Gedanken lesen kannst du nicht. Und sein so Blick, der tut ihm rest. hätte schon klappen können, doch den schaff ich nicht den Pelz. Ich will doch nur einen adäquaten Sender hält und unterdrück mich so verkrampft und sowieso ein toller Hecht, wer immer genau wüsste, wer die Geld aufmacht. Das gefährlichste in der Welt sieht harmlos aus. Ist aber überall in jeder Bade, meine Namen. Haben Sie wirklich Krankenher gesagt? Ja, ja. Also eine Beerdigung, ja? <lacht> Hallo! Freunde! Hallo. Ähm. Immer wieder auf Frontgraf, immer wieder vom Olymparaf, immer wieder auf den Berg hinauf, so ist das mit des laut. Der letzte Zug ist gerade wieder ohne um dich aufgefahren und du entscheidest dich. Vom um letzten Fritten war ein Bier zu kaufen, und um nach Hause zu laufen. Die Lotto hat ausgesagt, und du hast dir gerade was gebraucht. und nicht am Ende des langen er tolles dich. Immer, immer wieder auf ab, immer wieder vom Löffel ab, immer wieder auf den Berg hinauf, so ist das, mit der Schlimm Lauf. Immer wieder kommt die Nacht zu dir, mit der Sonne da, und mich zu dir. Immer wieder geht ein Straub im Netz, es ist wahr, die Hoffnung stirbt zu rechts. Kann. So für dich, lediglich so, dass du ganz schön verpappelt bist Und deine Chancen immer wieder verpasst Man nennt dich am Teppel. Und wie das endet, das weiß man Das Licht am Ende des langen Tunnels erricht Immer, immer wieder auf und ab immer wieder der immer wieder auf den Berg hinauf durchs Neustadt mit dem Lebenslauf immer wieder kommt die Nacht zu dir mit der Sonnennacht und mich zum Bier immer wieder geht dein Traum ins Netz es ist wahr, die hat noch stirbt zuletzt doch an den guten Teil Lässt du den Zug einfach aus? Schmeckst dich aufs Rad? Und mit Triumph am Stau vorbei zu brausen Mit einem Siegerlechner Fährst du in den Tunnel hinein Und schaltest ganz am Ende Das Licht wieder an Immer, immer wieder auf und auf, auf. Immer wieder vom Ull herab, immer wieder auf dem Berg hinauf. So ist das mit der Schlimmenslauch, immer wieder von die Nacht zu dir. Mit der Sonne wach ich mit dem Sommerwind, immer wieder mit ein Schraubensnetz. Es ist wahr, die Hoffnung stammt zu recht. Da ist dabei zeigt jemand aus der Ex-Song und ähm, zieht sie euch mal rein im Internet, sie heißt Paula Peterson und der Song hebt die Kiesel auf. Letzte Bahn verpasst, vor acht Minuten schon, lass uns laufen. Ein Anruf verpasst, 13 Tage schon, oh ja, das heißt es. Oh, also gut, Gute, eine Bahnhof. Was an dieser Welt noch falsch, dass du nicht hören kannst, dass du schön bist. Die beste Zeit ist jetzt. Die beste Zeit ist jetzt. <lacht> Aber die letzte Münze. Meine ganze Aufmerksamkeit liegt jetzt auf dieser einzelnen Münze. Was sind die Werte? Okay. Okay. okay. Wie viele Münzen sind hier im Glas? Drei, genau. So. Jetzt, letzte Münze. Einige gucken ein bisschen skeptisch, also die müssen es auch noch wirklich teilhaben. Dann natürlich drei Münzen im Glas. Ja, Eins, zwei, drei. Das Jetzt die letzte Münze. Okay. Eins, zwei. Hey! Nacheinander ist richtig frisch geworden. Aber eben nacheinander. Wäre es nicht cool, wenn alle vier Münzen gleichzeitig den Fisch durchbringen würden. Hm. Wollt ihr das sehen? Ja! Okay. Dann, alle vier Münzen auf einmal durch den Fisch für vier Münzen. Und natürlich glaub, braucht man noch viermal so viel Magie. Und die Magie ist hier überall. Man sieht sie nicht, aber man kann sie nicht einfangen. So, und dann lässt sich das Ganze ganz schön abdecken, weil man das Glas durchsichtig. Da kommt die Magie wieder raus. Simpelste Physik. Und so, jetzt äh, muss es klappen. Okay, wir müssen noch einmal durch den Tisch. Ich glaube, die müssen lang nicht genau übereinander. Äh, kann gar nicht funktionieren. <lacht> Nochmal. Wir müssen einmal durch den Tisch. Ich weiß echt nicht, was ich schief läuft. Okay, noch ein Versuch. Wenn es jetzt nicht klappt, lasse ich es. Okay. Super cool gewesen. Ich habe